In dem heutigen Video wollen wir dir zeigen, wie du diesen Wasserwirbel nachbauen kannst. Das kleine Wissenschaftsexperiment funktioniert mit einem Stromkreis und Magnetismus und ist recht einfach nachzumachen. Wenn du dann noch Lust auf Fotografie hast, kannst du den Wirbel in einem künstlerischen Bild festhalten. Mojan! Es sind den Olli, an ich sind Sarah, an mir zwei sind von der MakerBus Crew. An Hautweise mal dir, im Flotten-Experiment, mit Wasser an Farben. Den Rest des Videos erzählen wir jetzt auf Deutsch damit auch Menschen mit Höreinschränkungen die automatischen Untertitel mitlesen können. Viel Spaß beim Video! Viel Spaß! Um das Experiment nachbauen zu können, benötigst du folgendes Material. Einen PC-Lüfter. Vielleicht findest du ja einen alten PC, den du auseinandernehmen kannst. Ansonsten gibt es bereits für ein paar Euro PC-Lüfter im Elektrohandel im Internet. Eine 9-Volt-Block-Batterie mit passendem Anschlusskabel. Etwas Isolierband, ein On-Off-Schalter, Mini-Power-Magnete, diese findest du zum Beispiel im Baumarkt in verschiedenen Größen und unterschiedlicher Anziehungskraft. Am besten du testest selbst, welche gut funktionieren. Holzstäbchen, die gibt es zum Beispiel in der Apotheke unter dem Namen Holzmundspatel. Etwas Holzkleber, ein Marmeladenglas ohne Aufschrift, das von der Größe gut über den Lüfter passt, farbige Tinte oder Wasserfarbe, und Pipetten. Zusätzlich zum Material benötigst du noch folgendes Werkzeug. Eine Heißklebepistole, eine Drahtzange, Schutzhandschuhe, eventuell ein Lötgerät. Du kannst den Leiterdraht aber auch ohne Löten miteinander verbinden. Eventuell einen 3D-Drucker. Damit könntest du einige Extras für das Projekt printen. Wenn du am Ende noch coole Fotos machen willst, brauchst du eine Digitalkamera, ein Stativ, einige Schreibtisch- oder Klemmleuchten, Fotokarton in verschiedenen Farben. Als nächstes musst du die Funktion des Lüfters testen. Dafür entfernst du zunächst die Schutzummantelung der Drähte des Lüfters. Wenn die Kabel an deinem Lüfter alle schwarz sind, wie bei mir, musst du herausfinden, welcher Draht der Plus- und welcher der Minuspol ist. Teste dafür die Drähte an den beiden Polen der Batterie. Bei der richtigen Kombination wird sich der Lüfter drehen. Markiere dir nun den Draht, der am Pluspol der Batterie hängt, mit einem roten Aufkleber. Als nächstes kannst du ganz einfach das 9 Volt Anschlusskabel in den Stromkreis mit einbinden. Verbinde den Draht des roten Kabels mit dem Draht deines markierten Kabels. Du kannst die Drähte verlöten oder ganz einfach verzwirbeln und mit einem Isolierband umwickeln. Wenn du noch recht jung bist, empfehle ich dir das Experiment ohne Löten zu machen. Wenn du schon mehr Erfahrung hast, kannst du den Versuchsaufbau mit Löten und alternativen Bauteilen aufwendiger gestalten. Nun kannst du in den Stromkreis noch recht einfach einen ON-OFF-Schalter anbringen. Diesen bindest du zwischen die zwei schwarzen Kabel ein. Teste die Funktion und befestige die zwei Drähte erneut mit Isolierband oder Lötkolben. Nun ist dein einfacher Stromkreis fertig. Da unser Wasserwirbel durch die Anziehungskraft von Magneten sowie die Drehbewegung des Lüfters entsteht, müssen als nächstes zwei Magnete auf dem Lüfter befestigt werden. Die kleinen Power-Magnete haben eine sehr starke Anziehungskraft. Bei den nächsten Schritten musst du daher aufpassen, dass du dich nicht zwickst oder die Magnete auf einmal von etwas angezogen werden, das du nicht willst. Mache zunächst einen Tropfen Heißkleber außen auf die runde Fläche in der Mitte des Lüfters und befestige den ersten Magneten. Warte, bis dieser getrocknet ist. Nun muss der zweite Magnet mit der gleichen Polseite nach unten auf die gegenüberliegende Seite der runden Fläche des Lüfters geklebt werden. Warte, bis auch dieser vollständig getrocknet ist. Nun musst du den Wirbel bauen. Dafür kannst du ein schmales Holzstäbchen, zum Beispiel einen Eisstiel nehmen. Auf diesen müssen ebenfalls zwei Magnete geklebt werden, die den gleichen Abstand haben, wie die Magnete auf dem Lüfter. Beide Magnete des Wirbels und des Lüfters müssen sich anziehen. Achte also unbedingt auf die sich anziehenden Pole. Die kniffligste Arbeit hast du damit geschafft. Eine coole Alternative zu dieser Variante ist die Erstellung der Magnetplatte und des Wirbels in einem 3D-Drucker. Falls du dich mit 3D-Druck auskennst und einen Drucker zur Verfügung hast, kannst du damit die Halterung zum Reinklicken für die Magnete sowie den Wirbel produzieren. Jetzt wird der Ständer für das Wasserglas gebaut. Dafür brauchst du einige breite Holzstäbchen, die du an den Seiten mit Heißkleber so befestigst, dass das Glas darauf stehen kann. Wenn du noch recht jung bist, solltest du dir für die Arbeit mit der Heißklebepistole etwas Hilfe holen. Du kannst einzelne Stäbchen auch mit Holzleim verkleben. Die Konstruktion kannst du selbst kreativ gestalten. Das Wichtigste ist, dass das Glas fest darauf stehen kann und nichts im Lüfter schleift. Die Batterie und den Schalter kannst du ebenfalls noch mit Heißkleber an der Konstruktion befestigen, so wie es dir gefällt. Wenn du nun die Konstruktion fertig gebaut hast, wird es spannend. Du füllst Wasser zu ca. 2 Drittel in das Marmeladenglas und stellst es auf deine Konstruktion. Dann legst du den Wirbel vorsichtig ins Glas. Als nächstes schaltest du den Schalter auf ON und wartest, was passiert. Was passiert da nun genau im Glas? Durch die Anziehungskraft der Magnete und der Kraft des Motors dreht sich der Wirbel. Dieser drückt das Wasser zur Seite und das Wasser beginnt sich zu drehen. Das Wasser in der Mitte des Glases dreht sich schneller als außen. Der Wirbel schleudert das Wasser also nach außen und es entsteht ein Hohlraum und damit unser Wirbel. Wenn dein Wirbelexperiment klappt, kannst du nun kreativ werden und Kunstfotos machen. Baue dir dafür ein kleines Mini-Fotostudio. Ich nehme hierfür einen weißen Fotokarton als Hintergrund und befestige einige Klemmlampen am Tisch. Natürlich kannst du die Fotos auch in einer Trickbox erstellen. Wie man eine baut, habe ich bereits in einem anderen Video erklärt. Stelle nun eine Digitalkamera auf einem Stativ vor deinen Wasserwirbel und experimentiere zunächst mit den Lampen und mit verschiedenen Belichtungszeiten. Als nächstes kannst du mit farbiger Tinte experimentieren. Dafür kannst du mit einer Pipette zum Beispiel Farbe aus alten Druckerpatronen aufsaugen und diese in den Wirbel tropfen. Und nun bist du dran! Lass deiner Kreativität freien Lauf und experimentiere mit den Spinning Colors weiter. Schreib uns auch gerne in die Kommentare, wie du das Experiment erweitert und die besten Fotos bekommen hast.